Wenn man, wie ich das getan habe, vier Jahre im Bundespräsidialamt sitzt, Bundespräsidenten berät, dann kommt der Populismus geradezu zur Tür reingeflogen. Man stellt nämlich fest, dass die Vertrauenskrise das wesentliche Phänomen ist, das man, dass man beobachtet und erlebt. Und das erreicht dann irgendwann auch den Bundespräsidenten, nämlich dann, wenn der ähm, sagen wir mal ins Land fährt, nehmen wir mal als Beispiel ein kleines Dorf in Sachsen. Und er wird dort von einer Minderheit, aber sehr lautstark, als Volksverräter äh, bezeichnet. Äh, und dann sind wir schon mit den beiden wesentlichen äh, Erkennungspunkten vom Populismus beschäftigt, nämlich mit dem äh, Elitenmisstrauen und mit der Alleinvertretungs, ich sag Anmaßung, dass kleinere Gruppen von Menschen behaupten, sie allein sprechen für das Volk. Das sind Dinge, die man dann auch sieht. Und dann hat dann der Bundespräsident eine schwierige Aufgabe. Er muss nämlich, er kann ja nicht einfach weder das Phänomen links liegen lassen oder in dem Fall vielleicht rechts liegen lassen. Äh, noch kann er einfach sagen, gefällt mir nicht, haue ich jetzt mal drauf, sondern äh, er hat eine verfassungsmäßige Rolle. Und in dieser Rolle kann er, äh, ist, ist er zunächst mal der Hüter des demokratischen äh, Prozesses und wird zunächst mal für die, den Pluralismus eintreten und für das Recht, Meinungen zu äußern, die äußerst divers sind, die im Übrigen womöglich seinen Meinungen völlig entgegenlaufen und gleichzeitig ähm, sich von solchen ähm, und auf solche hinweisen wollen, äh, die ähm, die Verächter des demokratischen Prozesses sind. Wenn man mal lange sucht, findet man ja auch ähm, Vorteile des, des Populismus, den wir erleben, nämlich, dass wir. Aus einer Gesellschaft, die äußerst homogene Vorstellungen hat, die sich in ihrer gesellschaftlichen Mitte, in ihren Repräsentanzen der unterschiedlichen Parteien sehr aneinander genähert hat, nun plötzlich eine sehr viel höhere Diversität von, von Ansichten hat. Wir werden uns darauf einstellen müssen, dass in den nächsten Jahren, sowas wie Timothy Garten Ash sagt, eine robuste Zivilität gefragt werden wird. Also ein Kommunikationsstil, in dem man damit leben muss, dass äußerst unterschiedliche heterogene äh, Ansichten im öffentlichen Raum vertreten werden und dass man eine freundliche, zivilisierte, aber auch entschiedene Form der Gegenwehr dagegen äh, wird äh, entwickeln müssen. Also in gewissem Sinne wird das eine muntere Debatte. Ich würde es nicht mit die deutsche Politik äh, bezeichnen, dass ich Vertrauen in die deutsche Politik hätte, sondern ich habe Vertrauen in die Demokratie. Die Demokratie ist weiterhin das einzige äh, Gesellschaftssystem, das äh, im Grunde eine eingebaute äh, Kritikfähigkeit hat, die äh, im Grunde davon lebt, dass sie äh, kritisiert wird, die Kritik als ihr eigenes Modell äh, hat. Das heißt, sie mag ein bisschen langsam sein, im Übrigen auch in der Analyse, Annahme und äh, Umsetzung äh, von Fehlern und erkannten Fehlern, aber sie tut's. Und das tun andere Gesellschaftssysteme schwerer oder gar nicht. Insofern, ähm, insofern habe ich eigentlich ein systemisches Vertrauen und nicht ein Vertrauen in Personen. Wir erleben natürlich schon große Veränderungen. Und diese großen Veränderungen sind, man hat den Eindruck, dass eine eine Demokratisierungswelle an ihre Grenzen gestoßen ist, dass eine Welle von internationaler Zusammenarbeit durch Renationalisierungstendenzen in vielen Ländern an ihr, äh, an, an, an sein Ende gestoßen ist. Und so, so erleben wir vor allem auch außenpolitische Veränderungen großen Ausmaßes. Ähm, ich versuche mir das immer so vorzustellen, dass wir eigentlich in den letzten 25, 28 Jahren seit dem Fall der Mauer in dem, in dem wunderbaren Glauben gelegt, äh, gelebt haben, optimistisch in die Zukunft blicken zu können und äh, der, dem Siegeszug der liberalen Demokratie äh, zuschauen zu können äh, und dabei zu sein äh, und haben dabei, sind dabei auch ein bisschen denkfaul geworden, haben ein paar Abkürzungen genommen, haben ein paar Prinzipien nicht so richtig beachtet, die man hätte beachten sollen. Äh, äh, und nun erleben wir, dass es eine Kritik an diesem Gesellschaftsmodell gibt und zwar sowohl von außen wie von innen. Und, darauf, und der Populismus ist Teil dieser größeren, dieser größeren Entwicklung. Und wir tun uns schwer darauf zu reagieren und es auch in der ersten Phase erstmal richtig zu beschreiben, zu benennen und zu verstehen. Denn das setzt ja vor das ist ja die Voraussetzung dafür, dass man eine Strategie entwickelt, damit umzugehen. Nun war das ein beratendes Referendum. Sehr wohl hätte sich das britische Parlament darüber hinwegsetzen können, hat es aber nicht getan, sondern es hat ein, äh, ein Gesetz angenommen. Ähm, und äh, diese Stimmungslage hat sich auch in dieser jüngeren Phase dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sich jeder, der äh, Kritik am Gesetz hatte, und das kann man bei einem vielgestaltigen Gesetzeswerk ja nun mal haben, äh, als ein Verächter, als ein Feind der Demokratie, der dem Volkswillen sich nicht äh, beugen wollte, gebrandmarkt wurde. Also hier sehen wir, dass die, äh, die Reduzierung auf einfache null 1 lösungen in, einem, in, einem ja, in einer Ja-Nein-Abstimmung eines, äh, eines Referendums einer komplexeren Realität nur schwer äh, gerecht werden können, weil nämlich die Alternative gar nicht zur Wahl steht. Was will man denn eigentlich stattdessen als Großbritannien machen? Unter welchen Kosten, unter welchen Bedingungen will man das eigentlich? Sondern nur die, äh, nur die Grundfrage. Äh, andererseits muss man äh, äh, zugeben, dass vermutlich ein, ein, ein repräsentatives System eine so gravierende Ruptur überhaupt nicht zustande gebracht hätte. Na naja, Hausaufgaben machen. Wir, es ist ja nicht so, dass alles, was die Populisten sagen, und auch wenn ich das oft genug in, in, in öffentlichem Diskurs in der Bundesrepublik höre, nur und alleine dumm wäre, sondern es ist vielleicht verkürzt. Ich glaube, dass man auf den Populismus das Populismusproblem angehen und lösen kann, indem man die dahinterstehenden gesellschaftlichen Phänomene angeht und löst. Und das sind äh, die großen Fragen Europäische Integration, äh, Migration, Grenzen, äh, wie überhaupt in einer sich zunehmend globalisierenden Welt mit, äh, mit Grenzen und Begrenzungen äh, und äh, der Frage von Kontrolle des Unkontrollierbaren umgeht. Wenn diese Fragen äh, vernünftige Antworten, kriegen, wird auch das, das Populismusphänomen eine ganz andere Bedeutung in, in unseren Gesellschaften haben. Populismus ist ein Warnzeichen. Äh, in der Geschichte des Populismus hat es eigentlich nie äh, Regierungen gegeben, die äh, etwas hätten bewegen können sind Problemanzeigen gewesen, die mitunter zum Beispiel bei Andrew Jackson in den 1840er Jahren in den USA dazu geführt haben, dass es auch populistische Regierungen gibt. Sie haben im Ende dazu geführt, dass die, dass die Diskrepanz zwischen Bevölkerung und Regierenden, dass die sich einander wieder annähert, dass populistische Regierungen etwas anderes geschaffen hätten als Chaos oder Illiberalität lässt sich im Übrigen auch bei Andrew Jackson nicht behaupten. Es gibt ja einen Unterschied zwischen dem amerikanischen und dem europäischen Populismus. Ähm, der amerikanische Populismus ist nicht als erstes negativ besetzt, weil er rekurriert auf eine Tradition aus dem 19. Jahrhundert, die im Grunde eine Arbeiter-, Kleinbürger-, Bauern-Tradition gewesen sind in äh, in dem Widerstand gegen große Konglomerate. Sie ist auch in den 20er- und 30er-Jahren wieder aufgelebt, gibt große Gestalten, die das verkörpern. Lindbergh, Huey Long, auf der, der eine auf der rechten, der andere auf der linken Seite. Ist auch nicht direkt zugeordnet. Das heißt, wenn man in den USA hingehen würde und die Populisten als Antidemokraten oder, oder Rechtsradikale oder so etwas brandmarken würde, dann äh, trifft man auf, auf größeren Widerstand, als das in Europa der Fall ist, aufgrund der europäischen Tradition, in denen äh, der Populismus, und hier ist dann insbesondere Rechtspopulismus gemeint, äh, durchaus übergehen kann und äh, auch heute übergeht, in entweder Formen von illiberaler Demokratie oder von autoritären Tendenzen. Das, ist sozusagen, das machen wir ja in Europa gerne den Amerikanern zur Vorhaltung, dass sie ihre, die Gefahr, die darin liegt, nicht richtig erkennen würden. Das ist natürlich eine, ein, ein Rückbezug auf unsere eigene europäische Tradition und die, und die schwachen Grenzen zwischen dem Rechtspopulismus und dem Rechtsradikalismus.